Herr Vizepräsident der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Antwort des Bundesrates auf meine Interpellation zeigt sehr deutlich, die Situation ist mehr als unbefriedigend, und ich sehe eine große Diskrepanz zwischen der Aussage des Bundesrates und dem Thema, welches eine große Bedeutung auch zugemessen wird, und den Ressourcen, die für den Kampf gegen virale Hepatitis effektiv zur Verfügung stehen. Die gut 300'000 Franken pro Jahr, die der Bund für die Verhinderung von Hepatitis aufwenden, stehen in keinem Verhältnis zu den 200 Toten und den schweren Folgen für die Betroffenen. Hepatitis B und C sind die wichtigste Ursache für Leberkrebs und Lebertransplantationen. Das sind alles sehr teure und für die Betroffenen sehr belastende Krankheiten. Wenn wir und der Bundesrat tut dies auch, von Elimination reden, also einer massiven Reduktion der Neuansteckungen und Todesfälle aufgrund von Hepatitis, dann dürfen wir uns doch nicht mit gleichbleibenden oder nur leicht sinkenden Zahlen zufrieden geben, wie es der Bundesrat in seiner Antwort tut. Denn jeder einzelne Todes- und Krankheitsfall ist einer zu viel. Wir haben heute die Möglichkeit, diese negativen Auswirkungen zu verhindern. Hepatitis C ist heilbar gegen Hepatitis B schützt sogar eine Impfung. Um es gleich abzukürzen, ich werde deshalb eine Motion einreichen, die die Integration von Hepatitis in ein nationales Programm für die Bekämpfung von sexuell und äh, blutübertragbaren Infektionskrankheiten äh, verlangt. Und das Ziel der Elimination verfolgt, das aktuelle Programm für HIV und sexuell übertragbare Infektionskrankheiten läuft nämlich 2021 aus. Das ist der richtige Moment, um HIV und Hepatitis gemeinsam zu eliminieren. Dadurch können wir bestehende Ressourcen effizienter nutzen. Vorbeugen ist immer noch besser als heilen. Packen wir es an. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen aus dem Rat? Herr Eder, Präsident,